Oh, das das ich ja schon. Jetzt auch. Okay. Ah, okay? Ja. okay. Ja. Oh ja. Das sind jetzt. Na, da. das sind exakt. Das sind exakt 30 mm. Teil 2 von dem Kawasaki ZX10 Beast. Ich habe auch gesagt, ich nehme euch ein bisschen mit. Wie ich das Motorrad verbessern möchte und auf mich abstimmen möchte. Und heute geht es um das Thema Fahrwerk, weil da ist einiges am Bedarf. Die Challenge ist halt mit der Kawasaki irgendwann schneller als mit der ich R1 weiß, zu fahren. richtig dich, grüß dich. Tom, wir müssen uns ein das, das ist der Tom, den kennt ihr bestimmt schon. Servus, grüß euch. Uh, ich, Fahrwerksmäßig müssen wir da, da müssen wir einfach was machen. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es passt nicht auf mein Fahrstil. Es ist einfach, weißt du, es ist. <lacht> <lacht> Aber eh schon ein bisschen. Nein, es ist, es ist vorne, ich habe es die Zuschauer eh schon im ersten Teil des Videos quasi schon gesagt, es ist einfach zu wenig für den Kurvenspeed und sobald du die Bremse löst, gell, sobald du die Brems vom Scheitel, also kurz vorm Scheitel löst oder ans Gas gehst, tut es extrem schwer, dass du diese engen Radien hältst und sie untersteiert. Also sie schiebt quasi vorne direkt drüber und umso langsamer du fährst, umso schlimmer wird es. Wenn du richtig krass spät auf der Bremse bist, gerade sie schön um. Aber sobald du die Bremse loslässt, hast du das Gefühl, die kommen vorne so hoch und dann schiebt sie wieder drüber. Stimmt, Geometrie mit, nicht Okay. Das Fahrwerk? Das Fahrwerk ist für mich eins der allerwichtigsten Sachen. Da die Kawasaki sowieso Motorleistung mehr als genug hat, ist das echt ein wichtiges Thema, um das ich mich jetzt hier kümmern muss. Und ich bin der Meinung, das Fahrwerk sollte lieber ein bisschen zu weich sein, oder besser gesagt, so weich wie möglich, so hart wie nötig. Und äh, dann habe ich sie, haben wir gedacht, das ist ein bisschen steiler, hinten ein bisschen höher mit dem Versteller, mit der Vorspannung. Das wurde dann tendenziell besser, aber umso höher, dass ich sie hinten gestellt habe, umso weniger Grip habe ich hinten gehabt. Das ist ja ganz klar. Du brauchst also vorne brauchst du Last, das heißt, der Negativ stimmt schon mal nicht. Das Motorrad steht viel zu hoch. Mhm. Siehst du siehst auch schon beim, beim jetzigen, ganz leichten. Es gibt kaum noch. Ja. Also das, das Ansprechverhalten ist sehr schlecht. Und hinten auch, du merkst du schon beim Rausziehen, ist alles so zäh. Aber jetzt warten wir mal, wenn es ein bisschen warm ist. Okay. Vielleicht machen wir es noch einmal ein bisschen mit dem Heidelföner noch ein bisschen alles warm. An die Dämpfer dort, dass die ein bisschen unter hinten schauen. Okay. Also die erste, die erste Analyse vom Profi ist, Fahrwerk ist noch zu kalt. Euer Motorrad stand jetzt auch über die Nacht im Sprinter draußen. Ähm, draußen. Wir jetzt zwar zwei Stunden gefahren, aber trotzdem ist es nicht warm genug. Vermutlich, jetzt warten wir noch ein bisschen. Aber so diese erste Einschätzung bestätigt auf jeden Fall mein Gefühl, dass es nicht optimal ist. So, jetzt trinken wir mal einen Kaffee und in der Zwischenzeit schaut euch mal die geile Werkstatt an. Jetzt ein bisschen, wir beschleunigen den Vorgang jetzt ein bisschen, damit die Gabel ein bisschen Temperatur kriegt weil es sonst echt schwierig ist zum, zum Analysieren und zum Fühlen. Ja. Ist nicht optimal, aber wir haben Winter Das war das erste, was ich gemacht habe. Die, hat, die war viel härter und dann habe ich schon mit zehn Umdrehungen an, an die Federvorspannung quasi rausgenommen. Aber du glaubst, du darfst nicht komplett, also eine Umdrehung, muss musst drin lassen, oder? No. Oh, das war wurscht. Also es war Wurscht, okay. Hab okay. Ich habe zu Hause schon eine Basisvorspannung. Ja. Also die baut man ja nicht ein, eh, ohne dass keine ja. Vorspannung raus wäre. Okay. Ja okay oder? Zwei. Ja, zwei. Zwei sind es Zwei, sonst. Okay, es waren also zwei. Aber es waren zehn, wie ich es gerade übernommen habe und es war echt zu hart. Grundsätzlich habe ich quasi schon mal in die richtige Richtung gearbeitet, denn als ich das Motorrad übernommen habe, hatten wir mindestens 10 Umdrehungen Vorspannung an der Vorderachse, was mir viel zu hart vorkam und ich habe da schon mal in die richtige Richtung gedreht und diese so weit wie möglich rausgenommen. Also, was du jetzt quasi auch schon bis, bis sie da steht, oder? Bis, bis, um, um, steht. Ja, liegt da. Und okay. jetzt pass auf, ich sage einmal, das sind 20 mm. Das ist genau eine Fingerbreite. 20 mm. Da ist der Maßband, müssen wir schneiden. 20 mm sind das. Äh. 18. Ja, ist das mal. wie viel brauchen wir? 3,5? Nein, 3. 3, also 30 mm, 3 cm. Also mehr ein Negativfederweg. Okay. Das hat ihr richtig gut. Das heißt, die Feder ist ja. zu hart. Ja, oder die Basisvorspannung für die Feder ist zu groß. Das weiß ich nicht, wie groß die Vorspannhülse ist. Das muss man nachschauen. schauen. Ah, okay. Okay, das ist schon eine sehr gute Erkenntnis. Das trifft ganz gut auf das zu, was ich als Verdacht gehabt habe. Also was wir jetzt auf jeden Fall wissen, ist, dass die Negative Federweg, der Negativ-Federweg zu wenig ist. Der ist jetzt bei knapp, äh, knapp 20 mm, also 18 um und es sollten aber so 30 mm sein. So, jetzt schauen wir nach, was die Feder für eine Basisvorspannung hat, weil die Federvorspannung von den Umdrehungen her, die wir verstellen können, die ist schon auf also das Minimum quasi. Jetzt müssen wir jetzt schauen, was die Basisvorspannung ist. Mit der Federvorspannung passt man grundsätzlich schon mal den sogenannten Negativfederweg an. Dieser ist der Federweg, den das Motorrad schon verbraucht, wenn es mit seinem eigenen Gewicht auf der Feder steht. Einfach so. Zu wenig satt in der Feder sitzt oder in der Dämpfung sitzt, speziell ab dem Scheitelpunkt. Der negativ ist zum einen abhängig von der bereits erwähnten Federvorspannung, zum anderen aber auch, wie schwer ist ein Fahrzeug, wie weich oder wie hart ist die verbaute Feder oder wie hoch ist die grundlegende Vorspannung der Passhülse, welche zuständig für diese dementsprechende Federvorspannung ist. An dem Schirmspaket liegt es, wie das Glektorn ist und vielleicht da innen drin, mal, wie die ganzen Gleitflächen bearbeitet sind das können wir da vielleicht noch mal optimieren weil da geht es kurz und auf einmal bockt ein bisschen und dann aber wenn es einmal Bewegung ist dann geht's jetzt es eigentlich nur mal zur Info vorher warst du bei der Druckstufen von 16 offen offen, ja. und der Zugstufe von 5 ja. jetzt sind wir bei 28 zu 16. Okay. Das heißt, ich habe einfach viel zu Druckstufe schon mal Hause gehabt. Und zu viel Zugstufe. Und frühzug viel Zug. Okay. Die Druckstufe ist dafür zuständig, wie schnell eine Gabel oder ein Federbein einfedert. Ich kann mir ein bisschen hochstellen, weil es noch dünner geworden ist, dass es vielleicht noch mal ein, zwei Klick weiter zutragen muss. Das waren beide Seiten. Aber so fürs Erste, schau, sie bleibt und dann bleibt sie stehen. Die Zugstufe reguliert das Ausfederverhalten, also sprich, wie schnell soll diese Gabel oder das Federbein wieder ausfedern. Die Feder stehen bleiben. Okay. Das ist das Wichtige. Wenn ich jetzt aufmache, nur ja. um drei oder vier Klicker, wirst du sehen, dass die noch schwingt. Genau. Okay. mal machen, schau. Eins, zwei, drei, vier. Mhm, ja, du das okay. nochmal machen? Kannst du das nochmal machen? Ja, das sieht Mhm, mhm. Ruhe. Das, mhm. das ist das Wichtige. Okay. Dass die aufhört zum Arbeiten. Ja, das ist schon was anderes. Dazu. Das, ah, das ist Geräusch. Was ist denn das Geräusch? Ist das das, das Öl? ist Öl, oder? Das ist Öl, wenn es durch die Nadel durchgeht. Ja, und das ja. das hat es vorher auch nicht zu, zu laut gemacht. Klar, weil die Nadel viel zu weit zu ist, okay. da fließt ja fast nichts durch. Also vorher ja. ist fast nichts durchgeflossen. Ja, genau. Ja, aber jetzt müssen wir uns aber fast noch die, die, die, die, die Federwegstellung, die passive, anschauen, oder? Wir müssen die Feder generell anschauen, was mhm. da nicht in haben. wir hinten. Okay, machen wir hinten. Also, ihr seht schon. Ja. So. Jetzt wir hinten wir ab, haben wir die mal e feder wieder Federbein noch ein bisschen. Wenn das Öl durchpumpt hat, ja. wäre es auch warm da drin. Mhm. So, jetzt steht es eigentlich da, mit dem Eigengewicht. So steht es da mit dem eigenen ja. Gewicht. Jetzt müssen wir ungefähr einen Zentimeter haben. Das haben wir ungefähr. Am, am Federbein oder am Chassis? Oder am Heckrahmen? Oder das ist Wurscht. Aber wir haben da einen Hebel. Also wir haben da ja, eigentlich haben Am Federbein. Haben Federbein und Zentimeter. Hm? du hast normalerweise da drin eine, eine Top-Out-Feder. Das heißt, die kann ich auch noch drücken. Wenn ich jetzt schauen möchte, was es tatsächlich hat, dann müsste ich den Fuß da reinstellen, müsste ich den Zentimeter ziehen. Schauen. Und dann kann ich aber nochmal. Ah, dann kannst sehen. du nochmal ja. hm. noch ziehen. Okay. Aber das ist ein Hitz, wenn es um einen Zentimeter geht. Wenn du drauf sitzt, musst du es dann auch ungefähr 30 Grad haben. Das würde dann eigentlich passen. Okay. Also, es das heißt, die richtige Feder ist einmal drin, sieht man auch am Laufbild. Und jetzt müssen wir halt einmal schauen, wie ist die generell eingestellt, mhm. weil es ist alles ein bisschen zu zart da hinten. Ja. Schauen wir halt einfach mal. Ach, da Viel Spaß, war, schon, alles ja. weit zu. war zu weit zu? Ja. Zug oder Druck oder beides? beides? Beides. Und was lassen <lacht> du uns ich, ich fühle genau das, was du gerade auch fühlst. Ich habe auch keine Ahnung. Tendenziell ja, verstehe ich, was er meint. Ich, mein. ich komme ja aus dem Autobereich mit Fahrwerk und so, da, aber da ist, der, da ist der Dämpfer ein bisschen was anders und der verhält sich ja anders. Und von dem her tue ich mich. Ich kann zum Beispiel schon, wenn. Deswegen sage ich jetzt immer zu, zu meinen Abonnenten: Lasst euch immer ein vernünftiges Grundsetup einstellen von jemandem. Wie das ihm, Blut, ja, der sich auskennt, und dann kann man auch hergehen und kann dann im Nachhinein immer noch ein bisschen abändern. jetzt? Ja? schau mal. die Hinterachs-Vorspannung habe ich wohl möglich schon relativ gut mit meinem Gefühl anhand der Verstellung hinbekommen. Jedoch war die Dämpfung in Druck- und Zugstufe viel zu hart. Und ja, das Problem war so ein bisschen schon, das Motorrad war dann am Kurvenausgang sehr übersteuernd und hat tendenziell relativ früh an Haftung und Grip hinten verloren. Die gute Traktionskontrolle hat das Ganze aber trotzdem irgendwie fahrbar gemacht. Ich bin gespannt, inwiefern sich der Grip hier dementsprechend auf der Hinterachse verbessern wird. Schwäche vom Federbein. Ah ja. Also Kava Deutschland, wir brauchen ein anderes Federbein. Ja, das reagiert. Das verbaute Federbein jedoch war nicht so ganz optimal. Es war kein Serienfederbein mehr, aber auch kein Öl ins Federbein und das Ansprechen bei der Verstellung der Klicks von Zug und Druckstufe war relativ schlecht. Sprich, man musste sehr viele Klicks verstellen, um eine Veränderung zu spüren. Ich meine, ich mache das Federbein drauf an. für was für Fahrzeug und wer hat das Setting dafür gemacht? Das, wo im Federbein drin ist, im Dämpfer. Man kann das da auch ändern, okay. das ist kein Thema. Aber sie reagiert halt ein bisschen Ich sag mal, wenn ich da jetzt gerade 12 Klick verstellt habe. Für 12 Klick ist das viel zu wenig. Die Veränderung? Ja. Sie verändert sich schon, aber es ist eigentlich zu wenig. Aber das ist jetzt schon mal viel besser, als es vorher war. Wahrscheinlich wird das noch besser, wenn es jetzt wärmer ist. Nein. Weil das Federbein haben wir jetzt nicht ganz so aufgewärmt. Das, wenn ich jetzt einmal die Betriebstemperatur kriege, das ist irgendwo bei 80, 90 Grad. 80 Grad kriegt das? Ja, ist <lacht> Temperatur. 80, 90 Grad. Also das muss dass so ein Federbein 80 Grad, also das Öl? Das Öl oder? Also das Öl im Federbein kriegt 80 Grad. Das ist ein Wahnsinn. Hast immer gewusst? Also der Dämpfer hat sicher bei Fahrtwind vorbeigeht, aber der hat sicherlich irgendwo dann zwischen 45 bis 55 Auch Grad. Aus dem Gehäuse? Aus also dem Gehäuse. Wenn, wenn ich den in einem Dämpferprüfstand hineintaus, ja. Und verbrennst den Fingerdruck Wahnsinn. Weil, wenn der so richtig pwah, ganz schnell zusammen wird und das Öl muss da du durch auch ein paar ja. Mal hintereinander, dann kriegt der mal schnell 80, 90 Grad. Okay. Das, das ist hucki zucki, zucki, zucki Also, das jetzt mehr, bringen wir nicht hin und wir haben relativ weit offen alles. Okay. Die könnte eigentlich ein ganz kleiner Tick missen, es noch schneller gehen. Das wird aber vielleicht passieren, wenn es ein bisschen wärmer wird. Mhm. Aber dann hast du immer viele Verstellmöglichkeiten. Ja. Also, aber so, für mir schau mal, wenn wir jetzt hergehen, lassen wir los. Wir hängen jetzt raus. Das ist dann negativ. Ja. Drinnen. Und jetzt versuchen wir einfach, da zu Und normalerweise müsste es jetzt relativ gleichmäßig gehen. Gut so. Okay? Mhm. Bei Fahrzeugen, wo das überhaupt nicht stimmt, die Balance, dann wirst du sehen, entweder macht er so oder das macht er so. Mhm, mhm. Aber da, und da ist und der, das, Hand, der Tank, das zentrum quasi mhm, schon Nein, das, okay. Die Achse drauf. Nur da kann ich ganz schlecht drücken, also muss ich mich da so herstellen. Ja. Und druck eigentlich nicht da nach vorne, sondern ich druck da so rein. Ja. Okay. Und jetzt habe ich es praktisch nur mal kurz entlastet gehabt, schau. Und ich gehe nur mal da her. Ja. Ah ja. Mhm. Und wieder mhm. Mhm. Interessant. Und damit warst weißt du, jetzt hast du mal Balance hergestellt. Ja, man lernt nicht aus. Auf jeden Fall sehr interessant. Tendenziell, um es jetzt zu, zu vereinfachen, wir haben eigentlich alles abgesoftet. Also wir haben äh, vorne nochmal Federvorspannung rausgenommen. Wir haben äh, hinten Zug- und Druckstufe, wir haben vorne Zug- und Druckstufe rausgenommen. Nein, vorne haben wir Zugstufe war zu viel. Ja, genau. Zu viel Zugstufe, zu viel Druckstufe. Beides raus. Und jetzt ist natürlich noch interessant, ähm, ob man noch ein bisschen mehr Federwege an der Vorderachse kriegt. Jetzt ich gespannt. Negativ. Negativ Federweg. Entschuldigung. Negativ Federweg. Sogar markiert so ist das. Was ist da drin? Ein Zehnerfeder. Okay. Was eigentlich passend hat, oder? Ich ja, jein. Okay. Ich ja, vielleicht sogar, wenn wir gerade so wenig Negativ Federweg haben, und bei deinem Körpergewicht, da ich vielleicht sogar 90er, 95er fahren. Ehrlich? Mhm. Mixed. Okay. Und wenn du dann immer noch merkst, okay, du kommst durch das zu weit runter, dann sind er drin. Aber da dachte eigentlich fast bei dir 90, 95 gefahren. Aber in der R1 habe ich 100er drin. Ja, hat aber auch die Ölinsgabe drin. Du ja. hast andere Kolben, andere Nadeln drin, ah. das ganz anderes Setting aufgebaut. Das okay. ist wieder ganz anders wie hier da das Cartridge. Ah. Das Cartridge selber das ist nicht schlecht, das ist, das ist passabel, das ist ganz gut. Ja. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt Trümmer aufmachen. Vielleicht ist aber Trümmer 10 noch immer dann. Eben. Ja. Also, dass die das haben, ja. dass du dann zu hoch bist ja. für dich. Weil die kommen ein bisschen mehr negativ verdrungen. Ja. Weil das ist ja das, was du sagst, wenn du so lange unten hängst, geht es ja. relativ gut. Sobald du auslässt, genau. hoch, geht es nicht mehr. Ja. Das heißt, das Fahrzeug. Geht zu schnell hoch. Ja. Ja, ja, also wir haben jetzt eine 95er Feder jetzt statt einer 100er auf der linken Seite. Aber wir wissen jetzt noch nicht, was rechts drin ist, oder? Nein, das schauen wir jetzt noch. Da schauen wir jetzt noch, was rechts drin ist. Also. Jetzt meistens mal die, die Vorspannung wieder auf null zurück. Okay. Also, dass es nur die Basisvorspannung ist. Und die Basisvorspannung können wir nicht verändern, weil da bräuchten wir jetzt eine andere Hülse. Also andere Federtellerhülse quasi, oder? Damit wir die Basisvorspannung verändern können und die haben wir nicht. Aber da ist ein C5er ja? Was? c 5 Aha! <lacht> Da ist eine 10-5er-Feder drin auf der anderen Seite. Das ist die Gegenseite von der Vorspannhülse. Ah, Und die, kann man, also die Hülsen kann man verkürzen oder verlängern, je nachdem, was man für Federn hat. Ja. Zu viel darfst du natürlich nicht haben. 10-5er ist jetzt da drin. Das heißt, wenn man links 10 gehabt, also 100, oder 10, 10 links, 10, 5 rechts. Das heißt, wenn wir jetzt theoretisch rechts dann die 100er Reihe, dann, die wo links drin war, dann hätte es auch schon wieder weniger. Aber wir machen jetzt zweimal. Zweimal 95. Und dann schauen wir jetzt einmal nach. Aber so leicht bin ich <lacht> <reingegangen>, ne? <Psst>. <lacht> ja eingegangen, <lacht> oder? Also und so, so eine der Bremse bin ich jetzt das auch Das ist jetzt erst einmal nur was zum Tor mit dem Kotor äh, da. Aha, aha, aha. Und schauen wir mal, was ich nächste Woche in Valencia dann für Rundenzeit damit vor, weil noch bin ich nicht schneller als mit der A1. Fährst du runter? Oder? Ja, ich habe Instruktionen, Instruktion in Valencia. Aber ich habe auch einen schnellen Kunden in Valencia, von dem er bietet er sich an. Ich mir bitte dass ich, an, dass ich das Motorrad auch ein bisschen zügiger, mache, damit ich umso entspannter sein kann. Jetzt wir ein bisschen drüber. So, hat das gemacht. Und sehe ich ja schon. Jetzt auch. Okay? Ah, okay. ja raus. Oh ja. Das sind jetzt da. Nein, das sind exakt 30 mm. Okay. Ähm Pass auf, ich ziehe noch raus und dann im mit dem Fuß und dann schaut, und dann ja. in die Fänglein, ja. wenn ich rauszuholen. Jetzt, mach mal, steigen mit dem Fuß, steige die also, mit dem Fuß. Also, ich soll ihn okay. okay. Ja, ah, geht's immer ein bisschen netzig. Ja, ja. Das ist die Top-Out-Feder. Ja. Theoretisch müssen wir da ein bisschen was dazu rechnen. Okay. Okay. Sie kommt ja nicht beim Fahren so ruhig raus, sondern sie kommt ja mit Schwung raus. Ja. Also arbeitet immer ein bisschen in die Top-Out-Feder ähm, Was ja einerseits erwünscht ist, zu viel ist nicht gut. Weil wenn du ständig zwischen Top-Out-Feder und Hauptfeder hin und her gehst, dann wird das Fahrzeug unruhig. Und die Top-Out-Feder, sitzt die ganz unten drin oder? <lacht> Im Cartridge, oberhalb des Volkenszettels. Ah ja, die okay. Zum Enderschlag hier. Und jetzt machen wir uns jetzt sehen wir trotzdem, Vorspannung mal. So wenn wir einfach 0. Jetzt gehen wir alle halbe und drehung. Ein bisschen über Millimeter mehr vorgespannt als die Basisvorspannung immer gibt. Jetzt kannst du auf der Rennstrecke schauen. Wenn du mal irgendwo voll gebremst hast, die haben dir noch die keine Markierung hergemacht. Ja. Wenn du schaust, immer haben meine Gabin immer Markierung, wenn ich es habe, wo ist der Inanschlag. Mhm. Also vorher jetzt mit der links 10 und rechts 10er Feder war das Ding schon aber da, gell? Mhm. Das ist auf jeden Fall. Das aber jetzt sind die Gefahr, dass sie man jetzt jetzt ähm. Du warst vorher sicherlich da, weil auch der Zugstufen so weit zu war. Also ich habe es immer hm. runtergeschüttelt und, so und du bist nie in die ganze Endposition kommen. Ah, okay. Jetzt halt macht die Zugstufen natürlich auf mit dem Öl und die Feder wehrt sich dagegen. Es kann natürlich schon passieren, dass du jetzt du bis oben tauchst. Mhm. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du, was ich jetzt mal nicht machen die Feder nochmal wechseln, dass du auf einer Seite eine Zähne nicht hast mhm. und dann 5er Funferenz gelassen. Oder du tust einfach einen Ticken mehr Öl das tut der Best zum Schluss auch nochmal abbremsen. Aber dann hast du in dem Bereich relativ soft und viel Bewegung drin, die natürlich, wenn es kurz cartridge ist, ganz gut äh, ist. Das heißt, es war quasi vorher so, dass die Zugstufe, die für das Ausfedern verantwortlich ist, zu stark war und somit, bevor die zu Gabel weit genau, ja. zu, zu weit zugedreht also wird zu, zu langsam, ja. wird zu langsam. Dass quasi in dieser Zeit, wo sie hätte ausfedern sollen, gar nicht die Zeit, erst gehabt habe, weil sie zu langsam war, und dann bei der neuen Bodenwelle schon wieder eine nächste Einfederung kam und sich die Gabel dann quasi trotzdem, obwohl sie zu hart war, runtergestempelt hat und trotzdem den Federweg genau, den ausnutzt immer, hat. Die kommt immer hoch. Und mhm. er okay. hat einfach nicht mehr die, die schnell genug, die Zeit hochzukommen, damit wie du den ganzen Weg zur Verfügung hast, dann nimmst du hier praktisch mal, vielleicht ein Drittel vom Weg schon wieder weg. Ah, okay. Also gar nicht ganz oben, ja, oben muss ja, ja. schon wieder runter. Ja. So, okay. Matthias, da gebe ich dir jetzt noch Öl mit, weil wir haben, äh, nachdem wir die Zugstufenseiten rausgezogen haben, haben wir mal das Luftpolster gemessen. Das muss man jetzt aber sagen, so wie wir es gemessen haben, können wir es jetzt nicht ganz genau sagen, auf einen Zentimeter hin oder her, weil wir müssten sonst die ganze Gabel, Vorderrad, alles ausbauen, die Gabel zerlegen. Mhm. Die Zeit haben wir jetzt leider nicht, ja. das habe ich ja gesagt, aber wir sind ungefähr beim Luftpolster von 280 mm. Mhm. das heißt, wenn du jetzt fährst auf der Strecke und du bremst einfach mal auf der großen Ohr, keine attackbremsung bremsung sondern einfach stark bremsen. und du nimmst deine 120 mm Federweg vorne weg, ja. dann bist du praktisch am Anschlag, ja. das spürst du ganz kurz, ja. nicht in der Kurve machen, ja. das wäre schlecht, dann oben aufmachen, wie ich du gezeigt habt und dann mal 20 ml rein da. Okay. Dann das gleiche immer noch mal probieren. Ja. Wenn du dann immer noch das Gefühl hast, oh, es geht immer noch zu weit runter, dann du vielleicht einmal bloß nur 10 nach. Immer so 10 Weiß nach, okay. bis du auf einen Stand bist, wo du meinst, okay, das passt jetzt mhm. Das ist jetzt so ein kleiner Notbehelf, nachdem wir kein Datenblatt haben. Wir wissen nicht, was ist genau für ein Cartridge drin und wir haben auch nicht alles zerlegt. Ja. Das muss man einfach sagen, okay. das ist jetzt in der Schnelle der Zeit einfach die Notlösung so gewesen. Okay, super, danke. Okay. Na naja, dann sind wir gespannt. Es geht so ziemlich von hier aus Forstern bei München, nee München, eigentlich in den nächsten zwei, drei Tagen weiter nach Valencia. Dann probiere ich das Ganze mal, wie das jetzt fährt. Und da gibt es natürlich dann das nächste Video und den nächsten Bericht dazu. Ich bin gespannt, seid ihr auch gespannt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Tom vielleicht schon kennt oder was ihr für Erfahrung habt bezüglich Fahrwerk einstellen oder vielleicht auch gerne mal das Fahrwerk einstellen lassen möchtet. Ich tue ja immer sowieso auch gerne kommunizieren, dass man sich mal einfach ein vernünftiges Grundsetup von einem Profi wie einem Tom zum Beispiel holen sollte. Und dann auch im gegebenen Fall mit sowas oder auch mit einem Telefonat eventuell, nachdem man ein paar Probleme schildert, auch die Zugdruckstufe, Federvorspannung plus minus, auch ein bisschen angleichen kann. Aber so ein, so ein richtiges Grundsetup, wo man einmal drüber geschaut hat und gefühlt hat, es funktioniert oder funktioniert nicht, schadet nie, egal wie viel Erfahrung man hat. Also, gebt gerne einen Daumen hoch. Wer mich noch nicht kennt, darf natürlich gerne auch den Kanal abonnieren. Würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.